Hallo, ich bin Markus vom Veganik Videoblog und begrüße euch zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr mit richtig leckeren, süßen, überreifen Bananen und Chiasamen richtig leckere Pancakes hinbekommt. Und wie das geht, seht ihr jetzt. Das sind dann also die Pancakes. So sehen sie dann aus. Ihr habt gesehen, ich habe etwas Zimt mit reingemacht. Zimt, finde ich, hat gerade jetzt so Herbst, Winter eine richtig schöne Note da drin. Müsst ihr aber nicht reinmachen. Könnt ihr also auch gut rauslassen, schmecken trotzdem immer noch sehr gut. Und wenn ihr wissen wollt, wie diese Pancakes gehen, schaut direkt hier unten drunter. Da seht ihr die Zubereitung, da seht ihr auch, was ihr dafür braucht. Und dann könnt ihr das Ganze nachmachen. Wenn ihr sonst Fragen an mich habt, schreibt mir gerne eine E-Mail an markus@. Dann war es das für heute. Bei mir gibt es jetzt lecker lecker Pancakes mit Ahornsirup und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!